Einfach mal die Zeit. Herzlich willkommen zu unserem Vortrag: Wagyu, äh, Open Layers und Futures in der Praxis. Ähm, mein Name ist Christian Meyer. Äh, bin von Haus aus Geoinformatiker, ähm, OSGO Charter Member. Bin Gründer und Inhaber von Maximum. Wir bieten äh, Dienstleistungen rund um Open Source GIS an und ich bin auch der Initiator vom Wagyu-Projekt. Wie bereits gesagt oder im Titel ersichtlich, VEGUE ist quasi ein Open-Source-Projekt, was die beiden Bibliotheken Open Layers und Vue.js kombiniert und dadurch ein ja, gebrauchsfertiges Applikationstemplate für anspruchsvolle WebGIS-Applikationen bereitstellt. Das Projekt habe ich 2018 gegründet, habe da auch äh, in dem Jahr in der Foskis schon einen Vortrag zugehalten. Wer da quasi ein paar Hintergrundinformationen braucht, wie die Historie war und wie das Ganze angefangen hat, ähm, kann da in den super Videos, die ja immer äh, aufgezeichnet und online gestellt werden, ähm, das dann noch nachholen. Wir haben hier kurz noch technische Schwierigkeiten aktuell. Ähm, ich versuche auch gerade so ohne Slides irgendwie zu überbrücken. Ähm, Dürfte aber jeden Moment soweit sein. Ich fange, ich mache gleich mal weiter, kurz mich vorzustellen. Mein Name ist Jakob Mecksch, ich bin an der Universität Salzburg, Fachbereich für Geoinformatik und bin auch sonst freiberuflich tätig, hauptsächlich programmiere ich mit allen geo im ganzen Geo-Open-Source-Bereich, also von Android-App, Datenbank, Web-Mapping. Und ich bin auch jetzt über Christian zu Vecue gekommen und habe das als ein sehr nützliches Tool kennengelernt. Es ist im Prinzip ein, ein Template, um eine Web-Applikation zu starten und hat den Vorteil, dass es relativ leichtgewichtig ist und leicht zu konfigurieren. Also man äh, sieht schon, man hat jetzt ähm, alle typischen ähm, Eigenschaften, die man ein äh, Web-Template oder eine, ein, äh, eine Web-Map braucht. Und insgesamt ähm, haben wir jetzt nicht von Scratch angefangen, sondern äh, äh, Vecue okay, äh, baut auf Open Layers und auf Vue.js auf und von OpenLayers haben wir jetzt schon einen ausführlichen Vortrag gehört. Und äh, Vue.js, für die, die es nicht kennen, das ist ein äh, Web-Framework und vielleicht noch vor zehn Jahren war es so, dass man sein äh, JavaScript, HTML, CSS direkt geschrieben hat und mehr oder weniger direkt an den Client weitergeschickt hat. Und mittlerweile hat sich in den letzten Jahren durchgesetzt, dass man ein Framework hat, das einen schon mal ganz viele Sachen abnimmt und dann den Code äh, transpiliert und dann auch für viele verschiedene Betriebssysteme ähm, optimiert und hilft eben einem eine ordentliche Struktur zu haben, gerade wenn jetzt die Webprojekte komplexer werden. Und ähm, in den letzten Jahren hat sich jetzt eben auch ähm, Angular oder React zum Beispiel ähm, waren sehr groß und jetzt, aber hat in den letzten paar Jahren auch Vue.js äh, im Siegeszug angetreten und ist wirklich sehr, sehr populär und ist auch besonders dadurch bekannt, dass es relativ äh, ein wenig Stein in den Weg legt. Es ähm, gibt eine Struktur vor, aber man kann auch seine eigenen Sachen erledigt äh, bekommen und hat eben, die, der Einstieg ist relativ leicht. Genau nochmal zu Open Layers. Wir haben die, auch die neueste Version, das heißt, alle Features, die jetzt das Open Layers, die, die neueste Version hat, die ist auch in VEQ drin, also von v Vektorkacheln und bis zu den ähm, allerneuesten eben Einstellungen, was wir jetzt im vorherigen Vortrag gehört haben, ist kann, kann VEQ alles. Dann Vue.js, wie schon gesagt, das ist ein großes Framework, wo schon ganz viele Tools mit dabei sind. Also es wird dann ähm, Im Hintergrund wird es über den ähm, Node-Package-Manager wird alles gebaut, man kann sich dann in seiner äh, Applikation die ganzen Bibliotheken, die man braucht, kann man sich äh, reinziehen und es wird dann äh, gebaut und man kann auch äh, beim entwickeln direkt sich einen ähm, Live-Server aufsetzen, der dann mit Hot Reload alles ändert. Das heißt, wenn ich jetzt eine ähm, eine Änderung mache in meinem Code, dann wird der im Normalfall sofort in meiner Testinstanz äh, gezeigt und das ist eben sehr angenehm fürs Entwickeln. Zusätzlich ist es noch äh, so, dass äh, Vue.js im Prinzip nur die Architektur oder die, die Grundstruktur ähm, vorgibt und wenn man jetzt äh, Benutzeroberflächenelemente haben möchte, dann kann man die entweder selber schreiben oder auch da gibt es jetzt viele, ähm, viele Bibliotheken. Und einer der bekanntesten und äh, meist benutzten bei VueJS ist Vuetify äh, und ist vom Design her mit Material Design und stellt eben sehr viele Komponenten bereit, äh, wie zum Beispiel ein... Äh, Kalenderwidget oder so, also wenn man ein Datum eintragen möchte, kann man sich einfach dann das Kalenderwidget nehmen oder eine, eine Tabelle, wo dann automatisch sortiert wird, weil das dauert wirklich sehr lange, bis man das selber schreiben würde und es gibt sehr, schon sehr viele Entwickler, die genau das eben programmiert haben und man kann sich das einfach nehmen und dann hat man quasi eine sehr gute Kompon äh, Komponente in, in seiner eigenen ähm, Applikation drin. Und jetzt nochmal insgesamt gesehen, Uh, Vue.js hat ein, ähm, äh, wie gesagt, äh, baut auf ähm, oder genau Vue.js ist das Framework, OpenLayers ist die Mapping Bibliothek und Vue.tify ist die ähm, bestellt, stellt die, äh, die ähm, Benutzeroberflächenkomponenten bereit und Vecue bringt das eben alles unter einen Hut und sammelt es und ähm, sorgt eben für einen einheitlichen Bildprozess. Zur Qualitätssicherung sind auch Unit-Tests dabei. Das Für die Leute, die es nicht kennen, das sind im Prinzip kleine Tests, ob die Anwendung noch funktioniert. Also die werden automatisch gemacht, weil oft ist es so, dass man, wenn die Anwendung größer wird, hat man eben viele verschiedene Teile. Und wenn man an einem Teil was ändert, kann es eben sein, dass am anderen Ende der Anwendung irgendwie ein Fehler auftritt. Und das merkt man oftmals gar nicht und wenn man eben mit automatischen Unit-Tests jede einzelne Komponente immer automatisiert testet, dann stellt man eben sicher, dass die Qualität äh, langfristig gegeben ist und dass, wenn man eben eine Änderung macht, dass das dann nicht irgendwas zerbricht im Bereich, wo man eben gar nicht ähm, erwartet hätte. Dann ESLint ist äh, direkt äh, schon integriert, das heißt der JavaScript-Code wird automatisch formatiert, beziehungsweise wenn das wenn der Code oder die ganze Syntax nicht ordentlich ist, dann ähm, wird ein Fehler geworfen. Und da komme ich auch noch später noch mal genauer drauf, aber es ist jetzt so, dass die ähm, App, ist, kann man, also den, die oder den Teil, den man selber hat, der ist getrennt von, der Core, von den Core-Komponenten. Das heißt, wenn man, man kann sich sehr viel selber dazu bauen, und hat aber trotzdem noch alle bestehenden Komponenten von, von Core-Vacue. Ähm, Core und wenn Vacue dann abgedatet ist, kann man sehr einfach sich die, ähm, die Core-Komponenten updaten, während seine eigenen Komponenten in einem anderen Ordner liegen und einfach weiter funktionieren. Und was an Vacue äh, besonders, äh, besonders spannend macht und äh, was besonders äh, angenehm ist, dass es eben ein äh, Configuration Engine hat und das ähm, kann man jetzt hier über diese ähm, innovative Grafik hier sehen. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Also, man hat, ähm, also, diese soll ein ähm, Textdatei darstellen, das man einfach verändern kann. Und dieses Textfile generiert dann automatisch die Anwendung. Das bedeutet, ich kann in dieses Textfile reinschreiben, wie meine Anwendung heißt auf welchen Punkt sie zentriert ist, welche, Far ähm, welche Grundfarbe sie hat, welche Zoomstufe und so weiter. Und dann kann ich mir über die Layer, kann ich, ähm, ich kann mir bei den ganzen Layern eingeben, was, äh, also wel also welche Layer ich haben möchte, welche Eigenschaften. Und dann habe ich noch äh, sehr viele verschiedene Module, die ich anzeigen kann. Und das sind zum Beispiel Klassiker wie das Messwerkzeug, der Layer-Switcher, äh, Feature-Info, äh, Zoom zum, ähm, zum Ursprung oder Hilfefenster. Die ähm, genau, können wir später noch mal genauer anschauen. Jetzt, ähm, eine spannende Sache ist noch, dass im Gegensatz zu anderen äh, Web-Frameworks ist es so, dass es nicht, äh, also das VACUE direkt auf äh, mobil optimiert ist. Und sozusagen mobile first, das heißt, es ist auf äh, allen Endgeräten verfügbar, weil es gibt auch viele Webframeworks, die schon sehr viel, äh, sehr alt sind und halt ursprünglich auf dem Desktop äh, konzipiert wurden und es nachträglich erst auf äh, mobil äh, gestaltet werden, was oft aber nicht so gut funktioniert und während Vecue funktioniert eben direkt auf, ähm, genau, auf allen mobilen Endgeräten. Dann. Ja. Kurz dazu, also das Stichwort ist Mobile First und da profitieren wir natürlich von den ich es mal Vater- oder Mutterbibliotheken. OpenLayer selbst ist Mobile First, das heißt direkt für Mobilgeräte optimiert. Vue.js selbst kann das auch und dafür profitieren wir und das ziehen wir stringent durch in Vue Kurz noch ergänzend zur Konfiguration, was du angesprochen hattest. Ähm, Im einfachsten Fall bedeutet das für Sie, dass Sie einen Standard-WebGIS mit diversen Layern, ähm, Standardwerkzeugen und so weiter aufsetzen können, ohne eine Zeile Code schreiben zu müssen. Das heißt, Sie checken das aus, ändern die Konfiguration, ähm, ähm, starten den Webserver oder deployen das bei Ihnen auf einem, auf einem Webserver und haben dann quasi eine Standard-WebGIS-Applikation, ähm, nur indem Sie einen Konfigurationsfile quasi ändern. Genau. Dann Jetzt noch ein paar ähm, Infos, was under the hood quasi passiert, weil... genau Im Prinzip ist es nämlich so, dass jetzt ähm, quasi nach äh, außen hin, hat eben schon viele Funktionen, aber ähm, selber ist quasi gibt es eben auch äh, viele Funktionalitäten wie die, die, die Konfigurationsfile Also man kann jetzt, ähm, quasi alles wird über das Config-File generiert und es ist auch so, dass man verschiedene Config-Files ähm, sofort in die äh, Anwendung reinlegen kann und sie dann über einen bestimmten äh, Parameter in der Adresszeile ähm, öffnen kann. Das, das kann ich jetzt hier in dem Video mal demonstrieren. Ich habe jetzt hier... Ähm, Unten, habe ich, unten links habe ich jetzt einen Ordner mit verschiedenen Konfigurationsdateien und die kann ich jetzt ähm, hier in meiner laufenden Testinstanz ähm, einbinden. Jetzt, wenn ich, äh, also hier oben sieht man den, das Kürzel App-Kontext und wenn ich den leer lasse, dann habe ich einfach meine Standard-Konfiguration. Und ich kann jetzt aber äh, oben direkt hier in meine in äh, meine Adresszeile kann ich jetzt einen anderen, äh, eine andere Konfiguration reingeben und habe somit ein komplettes Look and Feel von der, von der Applikation geändert. Das heißt, ich kann, äh, wenn ich, also es gibt eben viele verschiedene Möglichkeiten, wenn ich jetzt von einem, einem Projekt eben verschiedene Ansichten auf eine Karte haben will, dann kann ich die eben nur durch das, äh, die Konfiguration ändern und muss jetzt nicht da großartig äh, programmieren anfangen. Das Gleiche äh, Jetzt hier noch als Beispiel, jetzt als äh, projected, ähm, also hier kann man eben auch eingeben, dass in der Konfigurationsdatei nicht ausschließlich äh, Webmerkator ist, sondern hiermit von unserem äh, noch ein Beitragenden aus äh, Niederlanden, der hat jetzt äh, was eben gemacht, dass die, die äh, Projektion eben direkt ein lokales Koordinatenbezugssystem äh, ist und wie wir vorhin schon gesagt haben, im Prinzip ist die wird VQ direkt über einen Konfigurationsfile erstellt und um das leichter erstellen zu können haben wir jetzt ein QGIS-Plugin entwickelt, mit dem man einfach die Layer, die man haben möchte, in QGIS reinbekommt und die kann man exportieren und hat dann schon direkt eine gültige VQ-Konfiguration und kann die dann ähm, erweitern. Und das haben wir jetzt hier mal dargestellt. Ich habe jetzt hier ganz normal das Q geöffnet und ich habe jetzt hier ein GeoJSON, das auf einem entfernten Server liegt und habe hier das äh, Plugin, das ist ähm, bewusst sehr minimalistisch gehalten, weil im Prinzip einfach die Layer, die jetzt in der, ähm, im Layer-Tree sind, werden dann direkt in die Konfiguration reingezogen. Bis jetzt unterstützen wir GeoJSON und äh, BMS und jetzt sind die nächsten sind jetzt in den ähm, nächsten Wochen geplant, dass sie dazukommen und man kann sich dann quasi über QGIS direkt äh, die Layer, die man haben möchte, reinziehen, die Konfiguration erstellen und das schauen wir uns mal an. Genau, der initiale Gedanke hierbei war, dass äh, wie erwähnt wir die Webview-Applikation komplett über die Konfiguration steuern können. Das ist ein JSON-File, Textbasiert, äh, relativ einfach, wenn man technisch affin ist, ähm, das zu ändern, ist aber nicht für jedermann gut handhabbar und dann haben wir gesagt, eigentlich müssen wir diese Textdatei oder diese JSON-Konfiguration über eine GUI konfigurieren können. Und dann haben wir überlegt, ja, schreiben wir da selber noch eine web -GUI dafür oder wie machen wir das? Und dann haben wir überlegt, naja, welche GUI im GIS-Bereich benutzt denn so ziemlich jeder oder im Open-Source-GIS-Bereich, ja, ist QGIS. Und QGIS ist super cool, hat diese Plugin schnittstelle Und haben wir überlegt, als ersten Wurf, als Proof-of-Concept schreiben wir einfach ein QGIS-Plugin oder beziehungsweise hauptsächlich der Jakob hat das geschrieben, was quasi die, die Layer, die ich im QGIS importiert habe und dargestellt habe, exportiert direkt in eine valide web Konfiguration, konfiguration sodass ich das direkt als WebGIS mir anschauen kann. Ja, und jetzt hier in diesem ähm, haben wir ein Beispiel, das wir auch einfach Beispiel nennen, das speichern wir einfach äh, in unseren äh, Vecchio-Ordner rein, als ähm, App-Konfiguration Beispiel, die habe ich jetzt hier drin und habe die in meinem, Webbrowser, äh, in meinem Webbrowser, kann ich dann einfach oben eingeben, ich habe jetzt hier mein Beispiel und äh, wie man jetzt hier sieht, ich habe jetzt hier die selben Punkte wie in meinem QGIS und jetzt zeigt mir noch Kurz wie äh, das dynamisch eben funktioniert. Jetzt zeigt mir, wie man die, die Konfiguration, Konfiguration öffnet. Also das ist ein ganz normales äh, JSON. Auf den ersten Blick schaut es ein viel ähm, aus, aber es ist im Prinzip ganz einfach. Also es gibt immer einfach einen ähm, Parameter und man kann dann seine äh, Sachen eingeben, also zum Beispiel Titel und dann kann ich jetzt hier meinen gewissen Titel eingeben und jetzt hier habe ich ähm, einen Layer, den, äh, den Remote äh, GeoJSON layer und jetzt nehme ich den jetzt einfach mal weg und äh, speichere ich das und mache nur Refresh in meinem Browser, in meiner laufenden Instanz und sofort ist auch der Layer weg und das gleiche kann ich jetzt eben machen, wenn ich mit ähm, QGIS kann ich mir jetzt dann die Datei wieder erzeugen und ist eben sofort in, in meinem Ordner und äh, ich refresh wieder und es ist wieder da. Also nur noch mal zu zeigen, dieses ähm, Konfigurationsfile mit, ist mit der laufenden Instanz eben wirklich äh, super verbunden und ähm, also direkt verbunden und eine kleine Änderung kann eben sofort dann die Änderung in der ähm, Benutzeroberfläche oder in, in der Webseite erzeugen. Dann magst du noch kurz die Beispiele? Genau, noch eine kurze Ergänzung dazu, was wir auch noch gemacht haben im letzten Jahr, was im letzten Vortrag passiert ist, das Ganze ist dockerisiert. Das heißt, die können ihre VEGUE-Installation auch über Docker vornehmen. Es gibt bei Docker Hub ein fertiges Image, was sie ziehen können und in ihrem Docker Setup deployen können und können dann entsprechend die Konfiguration einfach reinmounten und haben dann so alle Variabilität, die sie brauchen, um quasi mit dem Vague Core ihre WebGIS-Anwendung zu bauen. Darauf ergänzend noch ja. kurz, Sie können auch äh, neben der Basisfunktionalität, die mitgeliefert wird, auch eigenen, auch eigenen Code schreiben, quasi äh, ja, so nach dem Add-on-Prinzip eigene Business-Logik und eigene Widgets hin, hinzufügen, wenn Sie selbst äh, web developer sind. Dann. Ähm, genau, wir hatten hier noch äh, ein paar Screenshots vorbereitet, dass Sie einfach sehen, dass das keine Luftschlösser sind, die wir hier erzählen, dass wir auch damit Kunden, ja Kundenapplikationen bauen können in verschiedenster Ausprägung. Aufgrund der fehlenden Zeit würde ich da jetzt einfach mal so ein bisschen semi-automatisiert durchgehen, um dann noch kurz einen Ausblick äh, geben zu können. Und zwar, ja wie gesagt, wir basieren halt auf den drei äh, äh, ja, Vaterbibliotheken Vue.js, äh, Vue.tify und Openlayers. Bei Openlayers sind wir schon auf der aktuellsten Variante äh, oder aktuellsten Version äh, 6.2.1. Vue.js hat wohl dieses Jahr ein Major-Upgrade für die Version, also die Version 3 als Major-Upgrade äh, angekündigt, das heißt, das müssten wir dann auch nachziehen. Genauso bei Vutify ist, gibt es neue, die neue Major-Version 2 schon, das heißt, hier sind wir quasi in der Bringschuld, das dann entsprechend auf die aktuellsten Versionen hochzuziehen. Wir wollen neueste Features äh, draufsetzen, wie zum Beispiel ein, ein Routing-Widget, um Routingdienste dienste anzu, anzusprechen, Geocoding war geplant, das ist jetzt hier durchgestrichen, nicht weil es wegfällt, sondern weil es schon erledigt ist. Der Just Fund Bröke, vielleicht schaut dazu, zu, hat es die Woche quasi, hat es schon länger entwickelt und hat es die Woche eingespielt in die, in die Basisbibliothek. Ansonsten wollen wir natürlich auch die Community erweitern, wollen das Projekt bekannter machen, wollen sie animieren mitzumachen, es zu testen, vielleicht auch Bug-Reports äh, zu schreiben, uns Feedback zu geben, sodass die Community wächst und das Projekt einfach stetig immer besser wird. Vielen Dank. So, dann danke ich euch und äh, eine Frage. Ja, Ähm, Styles werden äh, bis jetzt noch nicht übernommen, also wenn man zum Beispiel ein WMS-Layer äh, hat, dann ist der automatisch hier schon gestylt, aber prinzipiell ähm, ist es, also durchaus denkbar, dass man auch den QGIS-Style dann übernimmt und in die VACUE-Konfiguration reinschreibt. Äh, man muss auch dazu sagen, es ist möglich in der VACUE-Konfiguration direkt äh, in dem, in, dieser, in dieser Konfigurationsdatei direkt äh, den Style noch zu definieren. Ja, also die, äh, das QGIS-Plugin ist, ist tatsächlich Bleeding Edge, das ist jetzt gerade erst entstanden, wie gesagt, es ist ein erster Prototyp. Die Styles werden, also wenn noch übernommen, wir haben eine, eine Möglichkeit in VACUE die Vektordaten zu stylen mit einer eigenen Auszeichnung werden, respektive das auch ausbauen, eventuell das GeoStyler Projekt, wo wir gleich noch einen Vortrag zu haben, einbinden, sodass man da vielfältigere Möglichkeiten hat, auch anspruchsvolle Styles quasi darzustellen.